Isaac his lived alone in Isaac. Isaac Isaac. Hi Leute und willkommen zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir spielen zusammen mit Iggy. Ich bin noch nicht allzu weit, also entschuldige meine Lubigkeit Wir spielen die True-Koop-Mod, denn Isaac war nicht alleine. Und das normale Koop ist kacke. Ähm, ich spiele als Magdalene von den ganzen Charakteren. Gibt es nur zwei Charakter, die ich persönlich am meisten mag. Und einer davon ist Magdalene, ich weiß, sie ist ein bisschen fast. Aber ist mir egal. Ich mag sie. So, und jetzt kann Iggy dazu joinen. Für die, die nicht wissen, was Isaac ist, ihr werdet schon herausfinden. Oh. oh. Renn. Nein, aua. Nein. Tut mir leid. Ich konnte es nicht sehen. Was ist das? Uh, das? Sollte ein Space Item sein. Ja. Welche ah. uns irgendeinen Random Karten Effekt gibt. Ich. wäre cool. aber nicht sicher. Ah nee, die gibt es ein... Okay, wir brauchen. Mike. Iggy. Da du das Du nimmst jetzt dieses Item. Dann gehst du, hier, nimmst die Batterie. Nimmst das. Genau. Ich ja, wieder diese hat. Batterie. Und jetzt wieder. Yeah! Ich gehe hier. Ja. Genau. Let's go. Bist du bereit? Eigentlich nicht, aber egal. Egal. Wir sind bereit. Warum? Warum spawnt er direkt bei mir? Super. Kann ich ja voll was für... Oh nein, ich weiß nicht gut. Iggy, pass auf, bitte. Pass auf! Nice. Ähm, wer nimmt das? Das nimmst du. Und weiter geht's. weg weg weg weg Alter, wie viele Spinnen sind das überhaupt? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Bist euch, euch Ich glaube, hab ich habe über Ich glaube, das über Pop pop Ich will das haben. Habe ich das? Moment. Auf jeden Oh. Was denn? Was machst Nein. du? Nein! Mike, der Delay ist real. Nein! Ich spiele wirklich einfach gar nicht mehr. Was hast du gemacht? <lacht> wow. Würfel 100%. Pro. Let's go. Oh nein. Warum ist die pink? Oh fuck. Ihr gibt uns irgendetwas. Ja? Weil sie pink ist. Pinkus? Jupp. Zwei Herzen hat er uns gegeben. Nimm du. Nimm du die Herzen. Die kannst du gut gebrauchen. Okay, nice. Also, ich habe schon mal gute Items. tun noch leider noch nicht viel. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Komm, das kriegen wir hin. Wir haben einen guten Run gerade. Was ist das? Ja, Nehme ich das? Was ist das? Was macht der? Oh, der ist cool. Ah. hätte ich gern gehabt. Naja, ist nicht allzu schlimm, weil ich bin der ich der ne, ja Das ist ein sehr guter Run, würde ich sagen. Jo. Auch mit den Lags, die du da hast, wegen Remote Play. Bei dir läuft halt nicht. Bei manchen Leuten läuft es halt besser als bei anderen. Oh, gut, dein Internet ist allgemein nicht ganz so stabil. Hier nimm. Nimm das. Nimm. Das. Nimm. nimm da, ja. Okay. Äh. Rein da. Was mach. Oh, wieso so klein alles? Hast du die Box benutzt? Danke. Hä, hey, lol, wie einfach. Ooh, uh, siehst du das, was weißt, ich da sehe? Ja. Siehst du das, was Fliegen. ich da sehe? Scary. <lacht> ich hab Flashbacks. <lacht> Aber auf einen guten Run. Also ich kann mir so viele Herzen machen mit der Karte. Das sollte eigentlich die Karte sein von von ihr. Oh mein fucking Gott. Oh, wie, wie lebe ich noch? Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Oh, aua, das hat weh. Bissen Sie sich bitte. Bissen Sie sich. Dankeschön. Nice. Die Bibel! Was macht das? Das ist keine Bibel. So, ich benutze mal. Das ist auf jeden Fall besser, wie das, was du jetzt gerade hattest. Warum? Es gibt hier blaue Herzen. Hä? Echt jetzt? Echt jetzt? Hä, das ist einfach das gleiche, aber viel besser, oder nicht? Ja. Lol, let's ob, Junge, viel Glück. Ich würde sagen, Boss. Das ist echt ein guter Run, tatsächlich. Ja, sage ich ja. Deshalb will ich nicht abbrechen. Ich will machen. Let's go. Ich will das auf. Ja, ich nehme alles auf, weil. Oh, Alter. Was? What the fuck. Zwei Gegner. Ja, ja, doppelt äh, Boss. Lass erstmal Monstro machen, der kann nichts. Nicht, dass er uns mit Behindert. Können kann beide nichts. Ja, aber guck, der andere, der macht ja auch nichts. Der zersplittet nicht. Genau das meine ich. Okay, Monstro ist down. Jetzt können wir machen. Nice. Wow. Okay, nice, mega einfach. Äh, nimm du das. Gut. Ähm, weiter auch, auch an, oder? Warte, nimm das Herz, nimm das Herz. Wieso? Nimm es doch. Ach, Ach so, ist es nicht nehmen. Hä? Ich hab das ich, ich, ich äh, Herz nicht gesehen, dass es leer war bei mir. Mach dein Dings, dein Item. Das ist ein wunderschönes, ein wunderschöner Raum. Mach mal das an. Ja? Das will das ich diesmal mal. Ja. Und jetzt? Jetzt ja, kann weiter. Okay. <lacht> wow. Okay, jetzt kommt die Mutti. Mutti! Da haben sie das schon gesehen. Isaac was simple. Und sie waren both Isaac. Oh oh. <lacht> Alter, ja rein da, warum nicht? Oh, darum. Genau deshalb, scheiße. Nein, ah, ich war doch verbreckt. Okay, Bosskampf gegen Mami. Jupp. Yep. Isaac! Uah, pff, hast du die Box benutzt? Nice. Oh. Scheiße. Ganz ein wiecher Nein! Schade. Der Hinterkopf kotzt mich so an gerade wieder, wow. Cool. Äh, haben. Nice, wir haben Ich hatte sogar ich für du. Nice, wir geschafft. Dann äh, weitermachen, oder? Ja, weitermachen. Juhu! Rein da ins, äh, Ja, okay, wo ja. wir reingehen, das könnt ihr selbst entscheiden. Oh nein, mein Ding ist abgefallen, obwohl ich eigentlich ein Mädchen bin. Egal. Oh nein. Isaac was simple. Und sie waren beide Isaac. Ich hab's gerade gesehen. Wir sind zwei Dämonen auf einer Mission. Wir wollen unsere Mutter. Äh, yes! Ist das gut? Kohle. Oh Kohle ist gut. Oh, pass auf. Da ist ein Item für dich. Da ist ein Herz. Hol's dir, hol's dir. Soll ich die nehmen? Ja. Express Present! Yeah! Alter, guck dir an, wie wir schießen! <lacht> Holy shit! Ja geil! tot, oh mein Gott, es ist tot. Okay, ja, ein bisschen chillig so, ne? Oh, aua. Das hat weh. Mehr, du arschloch Hat ein schwarzes Herz gedobt. Nimm es. Als ob wir Devil die jetzt bekommen. Halt's ab. Oh, yes! Oh mein Gott. Yes! Beat Boy! Cooler Devil die. So. Isaac was simple. And they were both Isaac. Das war nicht geextra, tut mir leid. Das war Instinkt. Schlimm. Mein Schlimm. Instinkt dachte mir, gut, Item, Item nehmen. Wir brauchen sowieso gar kein Devil hier. Luck up! Jetzt habe ich den Luck von zwei. habe ich noch nie hier nimm. So. Äh nö. Not feeling lucky today. Ich möchte mein Glück nicht herausfordern. Oh, oh, ja, wow, ich war nicht vorbereitet auf so einen Raum. Oh, knapp. Äh, uh, ja, warte, lass mich. Äh? Wir nehmen das Item. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh mein Gott, was ein schwerer Raum. Oh mein Gott, ich glaube, ich schaffe das nicht. Oh mein Gott, wie schwer. Äh, ich muss aufpassen. Du müsstest aufpassen. Genau deswegen. Isaac war simple. And they were both Isaac. Rainer! Moms Heart. So, EG, viel Glück. Machen richtig viel Damage. Das ist gut. Yes, yes, yes. Hä? Ist es tot? Das war's? It, Alter, ich habe drei Achievements bekommen. Es waren doch keine Glyphs? Alter, Junge, wie viele Achievements? Ich dachte, jetzt kommt schon eine Glyphs. Okay, bist du bereit? Reiner? Isaac was simple, and they were both Isaac. So, ich würde mal sagen, das war doch endlich mal ein guter Run in Isaac. So, jetzt habe ich auch eine Lives freigeschaltet. Das wird dann schön für mich privat. So, ich bin jetzt Greed. Wie es funktionieren wird, das seht ihr auch selber schon. Ich spiele diesmal meinen zweitlieblingscharakter oder mein nicht Isaac Form Charakter. Ach, keine Ahnung, mein anderer Lieblingscharakter. Also sehr. Und ich spiele mit. Warum oh, ist alles dunkel? So, ich muss hier auch aufpassen, dass ich nicht in die Mitte renne. Das ist nämlich mein großes Problem in diesem Minigame, in diesem Modus. Dass das ich immer in die Mitte laufe. Oh, Alter, dein Viech macht richtig viel Damage. Das ist ja voll cool, das Ding. Das ist nicht ein Viech, Mike. Das sind vier Viecher. Alter, ist das ja, cool. Drei Viecher im Endeffekt, meine ich. Oha. Viecher, Entschuldigung. Komm, Iggy, das schaffst jetzt du. Sind drei du kannst und ich hab drei Viecher ineinander. ich habe drei Messer. Guckst du das hin? Uh, jetzt nicht Mike, mehr. Mike, jetzt sind es vier Viecher. Jetzt kannst du mich nicht mehr reviven. Kostet zu viel. Ja, das könnte jetzt mein Tod sein. Schade. Eigentlich ein ziemlich guter Run eigentlich bisher. Es ist ein sehr guter Run, was die Items her ja. geht. Aber ich kann nichts gegen den... Die Isaac was simple. And they were both. Isaac. Oh, ich hab... Wie hab ich mich nicht treffen lassen? Let's go Zweimal die Spinne, warte ich versteck mich hier Alter <lacht> Welche Spinne? Weiß ich nicht, welche meinst du denn? Oh mein Gott, ich will das rechte haben Obwohl was, das linke ist ein Gabi-Item Nimm das Gabi-Item Okay Ja okay, easy Nicht easy Oh Hä? Wieso oh. bist du tot? Ich weiß es nicht Danke für die Pille. Fuck. Gehen geschehen. W Friend. Ich rette dich, Iggy. Ich versuch's zumindest. Oh, nicht der... Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich muss mich konzentrieren bei dem. Ist er tot? Junge, was ist denn ein Bullet Hell? Hallo! What the wo, wo, wo kommt der denn? Ey, wie unfair! Ja, ich schaff's nicht mit, tut mir leid. Bisschen unfair der Kampf, ne? Ist er tot? Heilige Scheiße, der Deal. Oh. Nimm das Buch unten. Und benutze es, gl äh, ja, benutze es gleich, wenn links ist. Ripp. Ich hab's gewusst. Isaac was simple, and they were both Isaac. <lacht> Die Rebirth got Cancelled. Was? Tim, Noch ein Run? Das nehme ich. Das nehme ich. Ich will Gapi sein. Das ist das mein erstes oder mein zweites Kapitel? Mein erstes, ne? yep Okay. Okay, wir wollen im Grunde zwei Sachen hiervon haben. Wir brauchen Bomben. Geh mal in den Stachelraum, Mike. Ich will Meatball. Okay. Geh mal in den Stachelraum. Du hast den... Mike. Ja, du hast den Full. Ja, ja. Nimm du. Geh Danke. Auch. Gerne. Waren wir bereit? Moment. Ja. Kacke. Keine Kacke mehr Die Dinger Kein Bastard! bist du Ah, Fuck Oh what the fuck, wer bist du denn? Ist der... Ja stark anscheinend, weil er mich getroffen hat Spaß Vielleicht ist er nicht stark Hä? Schon tot? Mike, ich hab dich auch schon getroffen in real life Bin ich jetzt auch stark Bist <lacht> du tot? Let's go OH MEIN GOTT, wie groß bist du? Oh wie süß! Digga, ich hab noch nie so einen riesigen Larry gesehen, Alter. Das ist nicht Larry. Ist das ist nicht Larry? Hieß er nicht so? Nein. Oh mein Gott. Bist du ich? Yes, Devil! Devil, Devil, Devil! Oh, das ist kein. Kann... Dein Ernst, Mike? Dein. Hä? Das war's? Wisst ihr? Ich wollte halt doch nur gewinnen. <lacht> Isaac was simple and they were both Isaac Ich will das Blop Blop Oh mein Gott, wie geil Mein Auge Mein Auge, Iggy Es tut so weh Nein, ich dachte mm, Ich hab dir irgendwie die Karte gegeben, dachte ich Das war im letzten Run Erinnerst du dich, Mike Was ist noch eigentlich jetzt? Es gibt so viele Timelines, Iggy Mike, ich bin durch so viele Timelines gesprungen, Iggy. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt ist und was war. Das ist unerträglich. Oh, ich lebe noch. Als ob das scheiß Auge nicht als Begleiter zählt. Nicht? Wow. Ich reiß dir einfach nicht. Weißt du, Bob's Brain zählt, aber der nicht. Okay, ist eine Scheißrunde. Ich finde, es geht. Das ist richtig schlimm. Oh, ich will haben. Dann ja, nimm. Ich kann sowieso nicht nehmen. Ich. Ja, nimm du. Yes, Kapi. Kapi. Ripp. Das habe ich gar nicht gemacht. Mir tut das halt wirklich in den Augen langsam weh. Da, ich habe es für dich beendet. Oh, oh, oh. oh. Aha. Ha! Oh, warte, Moment. Wow. Oh das, ist ein das macht der auch Das ist voll schwer gerade für mich. Nein! Rein die Schnusse! <lacht> Warum muss grausgerechnet der Bus kommen? Warum ändert sich das nicht immer? Oh mein Gott, du hast hier gerade ein zweites Auge rausgerissen, Mike, du hast es geschafft. Echt jetzt? Ja. Hä? Lavi? Das Item wäre vielleicht doch auf Lilith doch besser gewesen. Oh mein Gott! Was ist jetzt? Ich würde sagen, nochmal rauf. Hoch? Einmal noch drauf? Drauf? Knopf? Mhm. Ja, Knopf. Knopfi, Knopfi. Und dann verrecken. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß ja, was er macht. Wer bist du? What the fuck? Was ist das für ein Boss? Ich kenne ihn nicht. Ein cooler Boss. Ja, schau, sure, aber macht mir Angst. Oh nein, da kommen die Finger. Schaff ich ihn? tot? Ja. Oh mein Gott, war das schwer! Oh mein Gott, Iggy, ich nein! Was nehme oder? ich? Was nehme ich? Äh, ich will dich äh, retten, Iggy! Du kannst nur das GAPI-Item nehmen und hoffen, dass du ähm, überlebst. Aber was ist, wenn ich dich heilen will? Heil mich. Genau deswegen, Mike. Ich lebe! Yes, wir haben es geschafft, Iggy! Wir leben. Äh, was mache ich? Aber zu welchem Preis mein ich? Fallen, what Preis? cost? Oh, oh mein Gott. Bist du tot? Nein! Vielleicht bist du tot? Ah, okay. Ich glaube, das reicht für heute. Ich glaube, wir sollten unser Glück nicht äh, herausfordern. <lacht> ah, wir werden es nochmal versuchen Warum irgendwann. Bist du wir versuchen es nochmal demnächst irgendwann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Und äh, abonniert auch mal Iggy, nicht nur mich. Oh. Und äh, oh. ja, ich äh, würde dann sagen. Ciao Leute. Bis dann und ciao isaac and his isaac lived alone in a small isaac on a isaac isaac was simple and they were both isaac